So finden Sie Ihren Empfehlungslink. Hallo zusammen, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Empfehlungslink finden und neue Benutzer darüber einladen können. Wie Sie wissen, benötigt ein neuer Benutzer für die Registrierung bei Platin World einen Empfehlungslink und alle Partner, die sich über Ihren Link registriert haben, werden in Ihre erste Linie aufgenommen, wodurch eine Provision und verschiedene Boni aus Ihrem Einkäufen erhalten. Um den Link an Ihren neuen Partner zu senden, müssen Sie ihn kopieren. Gehen Sie dazu in dem Dashboard und bewegen Sie das Slider in der oben rechten Ecke auf Empfehlungslink anzeigen. Danach können Sie Ihren Link sehen, ihn kopieren, indem Sie auf das Kopiersymbol rechts neben dem Link klicken. Zusätzlich kann der Empfehlungslink als QR-Code angezeigt werden. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie mit einem potenziellen Partner persönlich kommunizieren und möchten, dass er so schnell wie möglich in Ihrer Struktur registriert. Um den Empfehlungslink in Form eines QR-Codes anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem schnellkopie -Symbol. Ihr Empfehlungslink wird sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Der resultierende QR-Code kann mit einem speziellen Programm auf einem Smartphone gelesen werden. Bei einigen Smartphone-Modellen genügt es, die Kamera darauf zu richten.